Leute, herzlich willkommen zu einem neues Video. Wir sind wieder Viola. Wie wir nähern uns langsam dem Ende, aber heute lösen wir erstmal Rede der Emerald Charts. Immer wollte dieses Let's Play auf meinem Twitch Kanal gestreamt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten like das Video und lasst ein Abo Ab Ab da. Auf der Fall. Ich heiße Swagmar. Und ich habe immer noch kein Intro. Okay, die sagt uns nicht, welche Quest wir hier haben, aber was ist das denn? Ähm. Ich glaube, ich habe den Weg nie gesehen. Oh nein, das Lied ist schwer. Nein! <lacht> Natürlich war die letzte Taste. Bin dämlich, ey. <lacht> Sachen machen, Sachen machen, du machst Sachen. Freut mich, Keksi, das Sachen machen, was machen, Sachen, Sachen machen. So, See, dann öffne dich. Komm hier hin. Hier okay, kommen wir zurück zu diesen Dingen. Gucken, ob wir mit zwei ähm, Steinen schon irgendwas machen können. Vielleicht ist da ein Stein noch bei der Zeit quasi. Aber die werden gewonnen, schottet. Außer der Feuertyp vielleicht. Weil die Gegner sind ziemlich low, also ah, sogar der Feuertyp. Machst du in die Gegner sind low level? Ups. Nein! nein voll die Warum springt die so schwach manchmal? Okay. Ich bin scheiße, Plattformer. Ich hab's verstanden. Warum? Ich dachte, das ist ein Schrittesprung. Eins. Okay, nein, eins, zwei. 3. Okay, mach's anders, Leute. Mach's es ganz langsam. 1, 2, 3. Hoch geht's. So. Here, uh, here we are again. Uh, with Emerald in hand, forge here my spirit of stone. Here goes nothing. Oh, wir haben schon alle drei, was? Holy shit Whoa! Uh Hi You're a quiet one aren't you? What's your name? Um, I'm uh, I'm Yola. Oh this is awkward Uh That's my scarf You know what those are? Scar scarf? Scarf? Is that your shaggy clothes? Huh, Emerald Is that your name? I'm from a very different world I'm trying to go home Will you help me? Help you? I promise we'll find your voice along the way Somehow I will help Why, by video Let's practice talking later, okay? Wow, wir kriegen ja ein Party Member. Ich glaube das war auch schon alles hier, ich glaube das war die Quest dann. Ähm, das Reiselied. Mein Songplay wird auf jeden Fall viel besser als jetzt mittlerweile. Immer tausendmal das falsche Lied. <lacht> wie, letztes, wie in den letzten paar Teilen. Ich weiß auch nicht, warum das heute besser ist als sonst. Ich habe nicht geil oder so. Vielleicht bin ich heute einfach in einer besseren mentalen Verfassung. Vielleicht gehen wir mal kurz runter gucken. Ups. Ja, das war die Quest. Ich glaube, jetzt haben wir alle... Ja, wir haben alle Sidequests gerade erledigt. Ne, warte mal, eine gibt es noch. Holy Shit. Hier im um, ersten Gebiet ist noch die side von um, Fenris. Oder also lieber Doggo. Coach. Looks familiar, right buddy? It's been a while. Remember when I found you? You were a bundle of cells. Fenris. And now look at your heroine in the making. Fenris. You're starting. I know. We had a score to settle, remember? And your hearing in the making is with you. So you don't have to be scared. White you are. Let's head to the left. All the way to the end of this cave. Ich okay. bin gespannt, was jetzt hier kommt. Ich hoffe, dass Fennec uns endlich seine Geschichte erzählt. Und er hatte ja irgendwas, was er eigentlich über reden wollte. Ich glaube, über seine Familie oder so war das. where the portal was, where I fell on my face. You, little, you, littler, you literally fell out of it? Dimensional travel was still weird for me back then. <laughs> Seriously though, I don't see anything but a wall. Not for long, what's this? Oh, the bees, Alter. Let's move it deeper inside the cave. I don't like when you refuse to specif uh, specify what it is. Ja, ich würde auch gerne wissen, was in der Höhe ist. Hm, interessant. Ein langer Weg. jetzt ja, runter. Es gibt zwei... Ich gehe... Ich gehe von unten lang. Okay, unten okay, und langes Fakt, dass nur wenn man runterfällt. Das bestimmt noch passieren, wird Mein Talent. <lacht> Oder auch nicht. Are jetzt? Oh shit. Holy fuck. Oh mein Gott, holy sh language. Next time let me know when we have fight against the giant monster beforehand. Und oh, wo ich dachte jetzt, das ist ein Verwandter von ihm. Was ist ein Monster? Der dreiköpfige Wolf-Monster-Typ. Ähm. Aber oh, es kann sein, dass er schwach gegen Feuer ist. Ich glaube, Wölfe sind schwach gegen Feuer. Hier sieht keinen Single-Target-Spieler, also einen normalen Angriff. Lightning Boot. Jetzt mal, ob das Doppel-Damage macht. Okay, Feuer macht da mit der mit Scheiße er hätte jetzt schon tot sein können. haben wir einen X4 und der hat einen Kristall gedroppt, Gem. It's over. What was that thing? It was me. I don't follow. I, I wasn't always quite fearless. As a best we just fight was a wood, a wood eater. It are a monster summoned by Vilna through magic. like the time eater, the time eater we fought in the Asriel Tower. Exactly. I don't I don't remember who I used to be, but somewhere in the past, I summoned the eater. I paid a heavy price for it. My memories, my name, my humanity, we fought, uh, we fought, and it, did, it It did this to me. What happened after that? I met a certain hedge mate, mage. Nico helped me to see the Eater inside his mountain. When he wanted to know my name, I... I didn't know, I didn't remember anything. Just that I was responsible. It's over. Whoever that was, who you used to be, that's not who you are now. I I don't even know who I am now. Oh, die am Good boy. Right now. You can just be my best friend. Cute. so cute. Ich glaube dort haben wir jetzt alle Leben fertig und können jetzt hier weiter in den 9 Spire reingehen. gespannt was mich hier erwartet. Ich hier bin bestimmt von Gegner her alle Elemente durcheinander gemischt. Man, it's been a while, almost nostalgic. Are you nostalgic for mountains now? And what a lovely mountain it is. <laughs> Where's the machine? You looking at it. The machine and the mountain are one. The 9th span consists of 9 nine... Westbires. We've got to find and accurate all nine of them. It's not easy enough. It might take a while. Each spire corresponds to one of the nine elements. Somebody aligned with the element, element have to enter. Then the nine spire will work its magic. What does it mean to be aligned? Remember how monsters are associated with the elements? People are too, just to a lesser extent. Exception I am aligned with water. Ever since I died I've been aligned with dark other bird folk are aligned with sky. A lady of war is with me, so that must make me light. I'm aligned with time thanks to my magic. Lame. Sure <laughs> I can handle ice. I've been wood ever since well you know I think uh, I think I know what your uh, uh, you SM. Um. <laughs> That makes nine. What about you, Artie? Null. No. <laughs> He's a robot. I hope he can be in line at all. He can be my bodyguard, acknowledged. One more thing I didn't want to mention before, but uh, lay it on me. Whenever a spire is activated, needs... It, it, it needs to stay activated. Whoever enters, enters can't leave until the process is complete. So I won't get to see you anymore? I don't remember. 800 years, you'll have to forgive me. I forgive my spotty memory. Whatever happens. Thanks everyone. So we müssen jetzt the ganzen. Inventar-dinger finden. Neun Stück glaube ich waren das. Oh, die hat immer auch keine Mana. Fuck. Warum mache ich keine mana Scheiße, das ich den letzte Mana verballert. Das hätte ich für eine Eismonster aufbewahren sollen. Aber wir kriegen die nächste Level ab, weil ich denke schon. Kann ich mehr weit entfernt sein. <lacht> Ich glaube, Justice wird die meisten töten. in AOE. He's strong as fuck. Jawoll, Die Frau. Oh nein, ich glaube, Justice ist ein R. Justice ist gar keine Frau. Okay, hier ist schon mal das erste Ding. Oder auch nicht. Da, da hinten ist das erste Ding. Oh nein! Ich bin Fair Potions. Ich habe das Gefühl, dass bei jedem Ding so eine Art Miniboss auftauchen wird. Look at this. It uh, uh, looks like this is my stop. Thanks, Mellow. I don't know where I'd be without your help. Hey, kid, the pleasure is all mine. It's been nice to air out uh, these old bones. Very funny. <laughs> Thanks. Only took 800, 800 years to come up with that one. <laughs> Ergermann. Next time we meet you can buy me a drink. Wouldn't it just fly right, right through you? Dang. Why well, I didn't think of that. Only took me five seconds. <laughs> You're a clever one, I'll give you that. See yeah, ya, kid. I'll my portal. The question is, have I not in my party yet? Oops. nein erst nach nicht mehr in der Party wie es aussieht ähm okay die leute sind nicht mehr in der party wenn man die abgegeben hat gut zu wissen das heißt ich und der roboter werden am, am ende wahrscheinlich den feinen kampf haben Vielleicht hätte ich den roboter ein bisschen leveln sollen oh. ah, nein ich wollte nach oben schießen Wenn man nach oben schießt, kann man, einen viel, kann man sich selbst viel besser steuern, wenn man ein bisschen wiederkommt. Oh, das war so früh. Hat man Rätsel rätsel mit Zweck macht heute am Start. Das ich versaut. Easy. Speedman-Spiel, später wird bestimmt eine Rolle spielen, welche Reihenfolge man hier die ganze Sachen macht. Ach, die hat keine Mana mehr. Wir haben nur Mana, bitch. <lacht> Jetzt soll ich eine mana Potion gleich verwenden. Hilfreich sein. Nice, haut ihn um. Alter, das lädt immer voll lange nach äh, den Kämpfen so, und noch eine Truhe oder? Nope, da war nur ein Gegner, keine Truhe. Hätte ich eine Truhe erwartet? Wo sind Wolf? Wo oh, alle? Mit ihrer Sendung an. Er kann mit seiner Sendung an, mein Gott. <lacht> Aber Sibyl hat jetzt wieder Mana, das ist sehr gut. Und das glaube ich, Dark. Äh, ja, nee, das ist Time. okay. A Spire of Time, I'll be off then. Sibyl, are you worried about me? You know the, un the answer to that. Hey lovebirds, I'm here too. <laughs> mm. Well, now Yeah, that's I suppose this is goodbye, Viola. Yeah, I suppose so. It feels wrong to leave you behind. Same to you. I ended up going from one tower to another, huh? Hm? <laughs> well, hopefully I'll see you both soon. Be careful. That's a promise. I'm very happy that I've done all the next quests. I mean, the one has to do it with the Emerald. I'd like to know which... Welcher Weg zu den Emerald-Ding, also den steinding führt, weil Emerald hat halt keine Levels, das heißt, der ist wahrscheinlich am schwächsten. dem möchte ich eher früh als spät abgeben. Ich möchte ihn später nicht mal eine Party haben. Ach, schon, dass ist Nico hier wieder eine Party, weil silber ja jetzt weg ist. Und der wird direkt ein Level abkriegen nach dem Kampf. <lacht> Dem am Surfer einsetzen, oh, ein Bitch. Oh, die sind immun gegen Wasser, ja, nicht immun sondern stark gegen Wasser. Das ist ein Wasser-Element-Monster oder Eis-Element. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ja doch. Eis ist definitiv ein Element, das wurde ja eben aufgezählt. Das Spiel bitte nicht abkacken. Mein Gott. Ich gehe erst oben lang. Denken dass beide Seiten zum Dings führen. Mana Potion. Looks like we are here. Are you even going to fit in there? Haha <laughs> I'll squeeze my way in there. Thanks for coming all this way with me so late. Ah no need for all that, sunshine. Happy to do it. Just be safe and rest uh, just be safe the rest of the way, okay? Camrys and Nico will take proper care of me this time. Haha <laughs> I'm sure they will. because if not their faces are gonna have a meeting with my fist. Be nice to my friends. Oh, always, I always am. <laughs> oh yeah, it's cramped alright. Uh, should only be for a little while. You've got a lot of confidence for someone who's never done this before. I had a great role model. Ah, now you're gonna make me blush. Stay, stay safe, Sunshine. I will. Oh shit, was ist los? Das war noch woanders hin, das sein. Ne, das ist genau dasselbe, was rede ich dann? Auf der rechten Seite wollte ich... Ah nee, das, das, wir sind woanders. Okay, ich verstehe. Es sind mehrere Gebiete. Macht doch mal einen Dreiersprung. Gehen Sie das nach oben, das sieht schwierig aus. Ups. Ist auch noch ein Gegner. Ich glaube das ist der Steintempel. Braun, braun das ist immer so ein Stein für mich. Shit, der schneller als fan ist erfahrungspunkte ich mal ganz kurz raus ich muss mal gucken ob ich den hintergrund irgendwas schließen kann unter sichert mich dass es immer so kurz abkackt wenn das ähm, wenn das die neue zone lädt So, ein paar Sachen geschlossen. Es sind noch ein paar Dinge im Hintergrund offen. Ich hoffe jetzt passiert das nicht mehr. Auch sein dass das Spiel einfach unoptimiert ist an diesen Stellen irgendwie. Oder irgendwie ein anderes Problem da ist. Here we are ready. I feel like you know more about this than you've uh, than you've let on. Maybe Think, uh, think we'd we'll be okay. That's good. <laughs> What do you wanna trade? No, yours. Viola. Well, meet. We, we will meet again. Goodbye, emerald. Emirate Emer M is echt nett, ich mag M Geht zwar nicht viel, aber es ist ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau. Im Spiel ist es schwierig, Geschlechter einzuschätzen, wie wir schon gemerkt haben. Das ist das hier oben lang? Nein! oh Glück gehabt. Ja, wir haben ihn geskippt, easy. Ups. Ups. Mein Gott, bin ich wusstelt. Ups, eins, zwei, drei, heiße Element, wir haben es tatsächlich geschafft, zuerst die Leute abzugeben, die nicht unsere Party sind, Wie auch immer wir das hingekriegt haben, oh nein, ich habe gar nicht gelesen, scheiße, okay, dann werde ich das jetzt einfach so durchlaufen lassen, sorry Leute, oh mein Gott, ich war so im Floh wegen mein Gequatsche, scheiße, oben ah, verdammt, verdammt, ich nur überspringen. Ah doch, einen haben wir abgegeben, unsere Sibyl, genau. Wir haben wir gedroppt. 1700 Erfahrung. Wir haben auch dasselbe Problem. Liegt immer so lange. Da oben war es doch eben schon, oder? Hm. hier die Schritte quasi lang. Auf jeden Fall runter springen können. Okay, ich bin mir jetzt sicher. Was ist denn hier los aber? No! Okay. Ups. Was tue ich da. Ist so schlecht. Nein! Ja. Doch. Nein, doch. Oh. What is that? An element. Ah, the ice. Ah, time for me to take my leave, violin girl. Thanks for everything, Saren. No need, no need. I think we both gained something here. My son, watch over here for me. Very well. I trust things will uh, go well between you two without me. We'll be fine. If you want to beat me up, he probably would have done so. Uh, done so. Uh, would have done so already. My God, was schwer. I dislike these accusations. <laughs> Am I wrong though? <laughs> uh, you be nice to me, you now, Very well. Excellent violin girl. <laughs> okay, jetzt ist wieder einer von unserer Party, ja, unserem verschwunden.